Ja, hallo, gestern war Fasching Dienstag. Bekannterweise suche ich ja nach einem Indianer mit französischen Wurzeln und Baba! Ich habe ihn gewonnen! Servus! <lacht> das ist der bekannte Schauspieler und Regisseur Gilles Bichibet. Richtig gesagt! <lacht> richtig gesagt! Ja, ich bin froh, dass du beim Projekt mit dabei bist. Ich bin froh, dass du mich auch auf diesem Projekt angeladen hast. Ja, ich habe extra für ihn eigentlich eine Rolle geschrieben, die in der äh, politischen ja. äh, Episode vorkommen wird. Er wird der Kandidat sein. Also, wo de Pommer? Ich wollte sagen, die, die Zuschauer, dass ich aber nicht geschlafen für diese Rolle zu kriegen. Das ist ja, wichtig. <lacht> ich war voll warm, wenn das ist passiert. Aber das führt mich gleich zu meiner Frage. Jetzt haben wir uns doch ein bisschen über das Projekt unterhalten. Du kennst jetzt äh, die, die Episode, die Sequenz, ja. in der du da auftrittst. Was, das ist no das ist ich, das weiß, ich weiß, Projekt. ich weiß, dass es nur Budget produktion ist, aber das ist nicht äh, für mich so das Thema. Es ist für mich äh, was wir damit erzählen, das ist interessant und äh, das ist spannend. Es ist spannend. Ich bin ganz froh, kann kommen, warten. Ich muss vorher meinen Text lernen. Das ist sehr gut. Mein Akzent arbeiten. <lacht> Ich habe das, das ist schon, schon <lacht> gut, mein französischer Akzent habe ich extra dazu gebaut, dass ich sie komme in Österreich muss, etwas dazu bieten können. Und sagt, französischer Akzent kommt am besten bei den also Mädels. Okay. Also kurzum, würden Sie diesen Mann wählen? Nur Gottes weiß. <lacht> Das ist der bekannte Regisseur und Schauspieler Gilles Bichuget. Und wir fangen mal